Der Atem bedeutet nicht Luft, das muss verstanden werden. Wenn wir Atem sagen, wenn wir von der Perspektive deiner Erfahrung sprechen, dann ist das, was dich im Moment an deinen Körper bindet, dein Atem. Wenn ich dir den Atem wegnehme, wird dein Körper zusammenbrechen, nicht wahr? Du und dein Körper werden getrennt. Einfach, wenn ich dir den Atem wegnehme. Eine Möglichkeit, den Atem zu verstehen, ist also, ihn als einen Faden zu sehen, der dich und deinen Körper verbindet. Auf einer Ebene sind alle Yoga-Praktiken, was auch immer du tust, im Grunde genommen angelegt, um dich erfahren zu lassen, ich bin nicht der Körper, ich bin nicht der Geist. Denn welche Art von Leiden du auch immer hast, welche Probleme du auch immer mit dem Leben hast, sie sind entweder körperlich oder geistig, ist es nicht so? Hast du irgendein anderes Problem? Gibt es irgendeine andere Art von Leiden, die du kennst? Es ist entweder das eine oder das andere. Es werden also verschiedene Methoden angewandt, um dich zu einer gelebten Erfahrung zu bringen. Wenn du denkst, ich bin nicht der Körper, wenn du denkst, ich bin nicht der Geist, reicht das nicht aus. Wenn das Leben dich bedroht, wirst du sehen, dass alle deine Gedanken verschwinden und du wirst so reagieren, wie du reagieren musst. Aber wenn es eine gelebte Erfahrung ist, sitzt du hier und hast eine klare Erfahrung. Ich bin nicht das. Dann ist die Perspektive, mit der du das Leben wahrnimmst, eine ganz andere. Wenn du hier sitzt und du Du weißt es erfahrungsgemäß. So wie du jetzt gerade weißt, dass du hier bist, weißt du einfach so, dass du nicht das bist. Nicht weil du denkst. Schau, was du durch Gedanken weißt, das ist anders. Was du einfach so weißt, ist anders. Kennst du den Unterschied? Ja. Was du angesammelt hast und worüber du nachdenkst, ist Wissen, es ist nicht Erkenntnis. Erkenntnis bedeutet einfach, dass du weißt, dass du hier bist. Du brauchst nicht zu denken, ich bin hier, nicht wahr? Ja, du weißt, dass du existierst. Man muss nicht denken, ich existiere, obwohl jemand gesagt hat, ich existiere, weil ich denke. Das spielt keine Rolle. Europäische Philosophie. In deiner Erfahrung, was auch immer du einfach so weißt, das ist die Realität. Der Gedanke ist nicht die Realität, denn heute sagen deine Gedanken eine Sache, morgen werden sie etwas ganz anderes sagen. Wenn du einen Geist hast, der sich entwickelt, wirst du sehen, dass deine Gedanken dich in verschiedenen Stadien deines Lebens dazu gebracht haben, zu glauben. Das ist es. Morgen wirst du wie ein Narr dastehen, weil du das glaubst, was du heute glaubst. Ist dir das schon mal passiert? Nur wenn du dein ganzes Leben lang in deinem Kopf festhängst, hast du immer den gleichen Gedanken. Wenn du einen sich entwickelnden Geist hast, wird dein Gedanke jeden zweiten Tag mit etwas Neuem aufkommen und dich wie ein Narr fühlen lassen für das, was du gestern gedacht hast, nicht wahr? Deine Gedanken sind also nicht verlässlich, sie sind nützlich, wenn du weißt, wie du sie benutzen kannst. Aber sie sind nicht verlässlich, wenn du erkennen willst, was wahr ist. Wenn wir also von Atem sprechen, dann meinen wir nicht die Luft, die du einatmest. Der Prozess des Atmens ist viel mehr als die Luft. Die Luft zwingt sich nicht selbst in deinen Körper und kommt wieder heraus. Weil es einen Prozess des Atems gibt, geht Luft hinein und kommt wieder heraus. Ist es nicht so? Ist es nicht so? Weil es einen bestimmten Prozess gibt, der Atmung genannt wird, geht die Luft hinein und kommt wieder heraus. Die Luft ist nur das Medium. Der Atem ist das, was dich an diesen Körper bindet.